Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Ja, und heute ist ein Wunsch vom lieben Boris dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und er hat sich einen Titel gewünscht, den ich jetzt so seit längerer Zeit lang schleiche. Denn ich habe ihn mal für meine Gameboy-Rückblicke, Jahresrückblicke gespielt. Und... Ganz ehrlich, nach einer halben Minute hatte ich schon keine Lust mehr. Dragon Slayer, der große Titel, war natürlich Anfang der 80er in den Spielhallen ein Riesenhit, weil das diese Zeichentrick-Grafik hatte. Im Prinzip, also wer es nicht kennt, das war im Prinzip eine Art Zeichentrick-Film, den ihr immer mal wieder Entscheidungen auf Zeit treffen musstet. Und je nachdem, seid ihr gestorben oder weitergekommen. Und äh, ja, das sollte jetzt versucht werden, auf den Gameboy umgesetzt zu werden. So ist das Franchise. Ihr könnt euch vorstellen, das hat mit der Arcade-Vorlage überhaupt nichts zu tun, weil schöne Zeichen, trick grafik oder sowas, das ist natürlich nicht möglich. Ihr seht schon in den äh, Vorschau-Dingern, das sieht sehr krümelig aus, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ne? Lange genug der Vorrede. Dranks, der Legend. Mein Gott. Manchmal habe ich es aber auch mit der Sprache. So, dann gucken wir mal. Und ihr seht schon, Alter. Oh, ich habe es nur mal kurz nach links gedrückt und schon bin ich zurückgegangen. okay, zumindest das hat es mit den äh, Cage-Spiels gemeinsam, aber guckt mal wie krümelig das ist, ich meine ich spiele das jetzt natürlich auf dem Emulator, Da siehst ich es etwas größer, aber das natürlich jetzt auf dem äh, original Game Boy. und guckt euch das mal an, diese Plattform, die es hier gibt, äh? kann, ich, kann ich kämpfen, Ne? Kann. egal ob A oder B, ich springe immer, okay, <lacht> okay Das muss ich dem Spiel lassen Ich habe bisher kein Spiel Auf einem Nashorn reiten können Herrlich <lacht> Obwohl Donkey Kong Land vielleicht Aber ich weiß es nicht äh, Muss ich da jetzt hoch Oder Was ist. Warum falle ich da runter Hä Okay. Ich glaube, äh, safer ist es, hier irgendwie hochzuspringen. Wobei, wie gesagt, ich, ich sehe nicht ein, warum das hier alles. Okay. Äh, äh, da, da war ich aber gerade auf der Plattform gelandet. Hundertprozentig. Also auch schon beim Anspielen bin ich nicht weiter über diesen Startbildschirm gekommen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Was? Ich, ich stand auf der Plattform. Ich habe mich nicht bewegt und bin trotzdem gestorben. Sehr, sehr seltsam. <lacht> warum warum springe ich denn da durch, durch diese Treppen durch? Warum? Ich kann hier auf dieses komische Schild da springen, was nicht danach aussieht. Aber darauf kann ich springen? Ohne Scheiß, wie, wie angekündigt, habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Ey, das Spiel ist so heftig scheiße. Ach, hier geht's weiter. Ich dachte, ich muss in diesem Bildschirm da irgendwie vorankommen. Okay. W warum bin ich da jetzt gestorben? Das war nicht erkennbar, dass das irgendeine Gefahr war. Soll ich hier mal hier gedön sein? Das habe ich wahrscheinlich verloren, weil das, das, äh, die Lore weg ist. Keine Ahnung. Das ist, das, das ist doch nur ein Berg im Hintergrund oder so. Ich, ich, ich, ich kapiere ich es echt nicht. Ich mache jetzt mal gar nichts, weil sonst falle ich wieder runter und bin tot. Natürlich ist auch irgendwie Spielspaß, Freude pur. Ja, ich muss jetzt hier nichts machen und fahre mit dem Kart rum. Mega Spiel, mega, ich sag euch. Also, Prinzip Prinzip spielt, sie es gerade von alleine. Bin ich wieder am Anfang, oder was ist das? Oh, geht sie jetzt weiter. Okay. Tut mir leid, Leute, aber ich bin einfach nur. nur verwirrt. Okay, wo soll ich jetzt hier weiter? Ähm. Ich schätze mal, dieser Hut wird ein Gegner sein? Oder. Wie, wie, wie seltsam, einfach absurd, seltsam ist dieses Spiel. Ohne Scheiß. Hier ist auch irgendwas im Hintergrund. Ich meine, gut, das war jetzt mein Fehler. Ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich ein Hindernis ist. Aber ich bin immer ein drittletzter geworden. Bei einer grandiose Leistung. Also Boris, danke. Danke für diesen Wunsch. Ich, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was man hier machen soll. Also, die, diese, diese Steine hier einsammeln. Da scheinen diese Lifestones zu sein. Okay. Okay. Schön und gut. Aber. Was soll das Ganze? Und wie, wieso kann ich hier überall drauf rumspringen? Und. Äh, es ist, nee. Das ist so undurchsichtig. Und obwohl hier. Äh, Spielgeschwindigkeit fast eingestellt wurde. Sie, Sie, Sie seht ja, und genau deswegen Genau deswegen habe ich da gerade nicht immer hochgesprungen Weil mir klar war, dass ich da Mal ver, verrecken werde Jetzt bin ich da oben auf Dem Hintergrund hängen geblieben war Wobei Ich man mal selbstmordig Wobei ich raff's nicht Das, das soll ja diese, diese Schienen sein Wahrscheinlich, ne? Warum stirbt man da sofort, wenn man drauf springt? Wieso stirbt man da? Es wird, ohne Scheiß, es wird eine sehr kurze Folge, weil ich weiß nicht. Nee. Das Spiel ist so frustrierend und so scheiße. Trotzdem vielen Dank für den Wunsch, lieber Boris. Und wenn ihr vielleicht so ähnliche Perlen habt, ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. tschüss.